Was geht, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Die TGS 2019 ist ja nicht vorbei mit dem Kingdom Hearts Remind Trailer, sondern, da es ja noch mehr. Und zwar der neue Final Fantasy 7 Trailer. Der muss natürlich auch gesuchtet werden, ist ja klar. Also, Leute, ich bitte euch, natürlich. Qualität 1080p, ähm, let's go, würde ich mal sagen. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Neue Monster. Und die anderen Charaktere in Action. Die Motorrad-Szene! Ja! Oh, yes! Oh, yeah. What? Was? Wer, wer ist das? Wer war das denn? Wer war das denn gerade von? Seypheron sieht so gut aus! Holy shit, Alter. Ja. Ich see myself in. Thanks. <lacht> Ach, wie hieß der denn? Oh, wie hieß der denn? Oh, wie hieß der denn? Root hieß. Oh, hieß der Root? Der hieß Rhino. Ich glaube, der hieß Root, oder? Hieß der Root? Ich glaube, der hieß Root. Ich habe den. Ey, es ist ewig her, seit ich den Advent Children Film gesehen habe. Ich fand hab den so geil. Die beiden waren so ein geiles Duo. Now it's das ist die Szene äh, in der Kirche, glaube ich, wo sie Aerith abholen Hallo, wollen. <lacht> <do you> <lacht> Hallo, Rhino. Rhino? Rhino. Those eyes. <lacht> oh, das, das sieht so nice aus. Oh, sie ist so hübsch. Holy fuck. Holy fuck. Sie ist so hübsch. Shy, ist so hübsch. Right? Oh, warte, Alter. Ich muss das nochmal sehen. Be shy, kid. Nein! Zeig sie, sie mir, Ich will sie nochmal sehen. Oh, die ist so hübsch! Die ist so hübsch! Ducky, bitte. Bitte guck jetzt nicht zu. Bitte hör nicht zu. Äh, steck dir die Finger in den Ohren. Aber ich muss kurz mal ein bisschen. ein bisschen fanboyen. Sie ist so hübsch! Meine fucking Fresse ist sie hübsch! Meine fucking Fresse ist sie hübsch! Okay, sorry. Meine Freundin wird mich umbringen. Aber wir sehen nicht die Cloud-Szene. Ach, scheiße! Wir sehen nicht, wie Cloud aussieht <lacht> als, als Drag-Queen, als Transvestit. Mann! Sieht bestimmt so witzig aus. Song. Song, Seng. Wie auch immer man den aussprechen möchte. Das sieht sehr nice aus. Das ist die Szene, äh. kurz bevor sie sich. kurz bevor sie gestorben sind, glaube ich, ähm, im alten Game. Oh, es hat sogar ein Minigame. Oh ja, es hat sogar die, die Minigames wieder. Das Fitnessstudio fand ich so nice. Es sieht einfach geil aus. Na, kann man nicht sagen. Es sieht fucking geil aus. Okay. Ich glaube, das war im alten Game nicht drin. Nee, das, glaube ich, war im alten Game nicht drin. Ne? Das ist, ist glaube ich, neu. Oh, Ifrit. Oh, oh, der kämpft. Oh, warte mal. Wa, wa, wa, warte mal. Die Beschwörungen kämpfen mit einem? What? Ifrit. Hier haben wir tatsächlich eine Lebensleiste von Ifrit. Hier, seht ihr das? Sieht man das? Der, die kämpfen mit einem. Das finde ich nice. Das finde ich nice. Leute, wirklich. Ich finde das irgendwie immer so ein bisschen lame, wenn man diese Summons einfach nur wenn die halt nur eine Attacke machen und dann sich äh, gleich wieder verpissen. Ich hatte das zum Beispiel in Final Fantasy X richtig nice, wo man die Summons dann äh, beschwören und dann auch aktiv mit dem kämpfen konnte. Jetzt kämpfen die quasi mit einem mit, wie in, I don't know, in Kingdom Hearts zum Beispiel. Da bleiben die auch über eine bestimmte Zeit, über einen bestimmten Zeitraum. Das ist nice, das finde ich geil. Boah, mehr davon, bitte. Richtig nice Erinnerung. Ich finde das geil. Aber was machen sie dann bei Bahamut? Ich meine, der... Das, das Vieh ist so hoch wie ein ganzes Hochhaus. Wie soll das mit einem kämpfen? Okay, Shiva. Nice. Oh, es ist das nice, ey. Oh, der Trailer sieht nice aus, wirklich. Aerith ist so schön. Ah. Sie ist so schön. Es ist eigentlich kriminell, so schön zu sein. Hier sind sie nur noch zu dritt. Warte. Hier sind sie nur noch zu dritt. Das heißt, ähm, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob die anderen aus der aus Avalanche dann ähm, im Remake auch sterben. By the way, Spoiler. Für ein 20 Jahre altes Spiel. Ich glaube, es waren 20, sogar mehr wahrscheinlich. Ja, ich frage mich, ob die dann auch sterben werden. Oder ob das hier jetzt anders gehandelt wird. Ob die vielleicht überleben. Sehr äh, interessant auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die auch... Die haben bestimmt wieder Chocobo-Rennen drin. Oh, oh. Ja, Mann. Und der überhaupt der Goldsoucer. Ich freue mich auf den Goldsoucer. Wer zum Fick ist das? Neh mal, ohne Scheiß. Ich kann mich an diesen Typen absolut nicht erinnern. Den... Wer wer ist das? Who the fuck is that? Das soll ein Soldat sein. Sie fragt, who's that? Und äh, Cloud, glaube ich, äh, sagt, das ist ein Soldier. Aber der kommt mir absolut nicht bekannt vor. Der ist neu. Der ist 100% neu. Weil bei der Motorrad-Szene wurde man nicht von so einem Typen verfolgt. Da wurde man von so, einem, so, von so, einem, ja, so einer gigantischen Dampfwalze verfolgt. Äh, sehr weird auf jeden Fall. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit tatsächlich, finde ich. Er hat so ein bisschen Ähnlichkeit zu Angeal. Aus Crisis Core. Ich weiß nicht. Die Augenbrauen. Die, G die Gesichts... Form und das, das Kinnbärtchen. I don't know. Vielleicht ist das noch ein überlebender Klon oder so von Angel. I don't know. Aber wahrscheinlich überinterpretiere ich da. Wobei, warte mal. Warte mal, warte mal. Dieses Schwert kommt mir doch bekannt vor. Ist das nicht das Schwert, was Zack als allererstes benutzt hat? Also nicht das große Buster Sword, das er von Angel dann später bekommen hat, sondern ähm, äh, dieses Dünne halt, was er als allererstes benutzt hat. Hier, wenn man sich das so anguckt. Ähm, es hat tatsächlich Ähnlichkeiten. Wir haben hier auch einen dunklen äh, Griff. Ich glaube, Scorch schwarz. Kann man das sehen? Und dann hier so einen goldenen äh, so einen goldenen Knauf. Und dann hier so einen goldenen ähm, Teil. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Vielleicht stellt diese Person wirklich eine Verbindung zu Crisis Core da dann später. Sehr interessant. Na, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Mal gucken, was das Spiel so bringt, die erste Episode. Und ich will unbedingt wissen... Also jetzt, wo ich, wo ich die Ähnlichkeit der Schwerter festgestellt habe, da gibt es bestimmt eine Korrelation. Jetzt bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Ich will wissen, wer das ist. Also meine Theorie ist, das ist irgendwie eine Art angel klon ähm, der noch übrig geblieben ist von damals. Und der, der dann für die Connection zwischen Final Fantasy VII und Crisis Core, also der Vergangenheit von Cloud, dann ähm, in dem Remake eine tragende Rolle spielen wird. Weil die haben den nicht umsonst da reingefügt. Der hat auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, ich glaube... Ich glaube, der hatte auf jeden Fall noch eine größere Bedeutung dann später. Naja, das war's zu Final Fantasy 7. Was soll man sagen? Aerith ist fucking schön. Holy shit! Was eine Waifu! Meine fucking Fresse. Bitte, bitte, lasst sie leben dieses Mal. Bitte! Danke fürs Zugucken, Leute. Ähm, hat mir sehr gefallen der Trailer, wirklich. Ähm, vergesst nicht, euch zu revanchieren, abonnieren, abonnieren, liken, kommentieren. Vielleicht habt ihr eine Theorie, wer dieser Charakter sein könnte, den man auf dem Motorrad gesehen hat. Es ist auf jeden Fall ein einer von Soldier. 100 das wurde ja schon gesagt. Und das war's dann für dieses Video. Haut rein, Leute.